Willkommen Reisende, wir befinden uns wieder auf der Welt von Elder Scrolls Online. Als erstes wieder eine Tür. So, als erstes werden wir nochmal zu diesem Drachen, Alien, was auch immer gehen. natürlich wieder am Arsch der Welt. Weil dann nicht anders hinkommt. Oh, jetzt steht so eine Alte hier im Weg. Frische Richtung. Also die Grafikaufmachung ist sehr gut. Auch für das Alter von dem Spiel. Gut wäre gewesen, wenn sie halt in einer Anfangsquest oder so ein Reittier einem geben würden. Von mir aus kann es ja langsamer sein. Wie das auf Endstufe. Oder man landet direkt in der Endstufe, wenn man sich das Spiel kauft. Guckt sich eine Stunde, zwei um. Und hört dann gelangweilt auf. Aber wenigstens mit einem Reittier. So ist es unnötig in die Länge gezogen. Nur damit es ewig lange dauert bis zur Endstufe, wo man sich dann langweilt. Nachdem man einmal alles gesehen hat. Weil stundenlang von A nach B zu Fuß laufen ist doch für einen Arsch. Das Spiel mag ja schön und gut sein, vielleicht auch. Wird es auch besser in der Endstufe, aber. So ist es einfach nur. Lauf von A nach B. Hör. Alter, jetzt steht wieder ein Scheißberg im Weg. Kann man zwar laufen, aber auch nicht auf Zeit. Die Steuerung haben sie gut gemacht. Mal hin. Gott das ist das viel weit weg. ewig. Es gibt bestimmt auch viele, die aber Spaß empfinden und das genießen, aber nicht echt außen rumlaufen. Als nächstes werden wir erstmal das Spiel ruhig spielen, ruhig Abknallen kann. War oh, dreh dich um, du Hure. Echt jetzt? Und für mich endet das Spiel hier. Das ist mir einfach... Laufen, laufen, laufen. Laufen Sie doch ein bisschen. Uah. Manchmal für Geld sich Scheißreit hier kaufen oder so ein Kack. Katastrophe. Danke dennoch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.